Und los geht's, in diesem Video schauen wir zwei Sachen. Zunächst einmal Symbole und in Mathematik und Logik. Symbole, die die meisten schon bekannt sind, manche aber doch nicht. Und dann sehen wir, wie halt äh, eine äh, Verbindung zwischen Symbolen für die Mengenlehre und den Symbolen für die Aussagenlogik äh, entstehen kann. In Mathematik und daher auch in der Logik als algebra der Mathematik werden viele Symbole für die Konventionen benutzt. Es muss sein, dass Jahrtausende gedauert, bis die Menschen diese Symbole erdacht haben und ihre interne Anwendung ist eine Konvention, die oft erst vor kurzem vereinbart wurde. einfach das Leben einfacher. Ja, Da kann, können äh, sich die Menschen leichter verständigen. Konventionen, ja, die Sprache ist ja eher eine Konvention. Für viele von diesen Symbolen gab es mehr Darstellungen und viele werden immer noch in verschiedenen Ländern anders dargestellt. Das muss klar sein, also in ein anderes Land äh, umziehen und denken, ah, Sie benutzen eh die gleichen Symbole. Nein, das tun Sie nicht. Für viele gibt es halt Sachen, die fast international sind, aber für viele Sachen stimmt das. Zunächst einmal gibt es die Ziffern von, 9, von 0 bis 9 und ihre Anwendung in den Zahlen in der Kratische System. Also was das jetzt bedeutet, da gibt es ein anderes Video dafür. Im Internet allgemein kann man sehen, was der Kratische System und so weiter bedeutet. Das in der Zahl 794 mit 7 die Hunderte, mit 8 die Zehner, mit 3 die Einser, mit 9 die Zentel und mit 4 die Hundertstel werden, ist wiederum eine Konvention des dergadischen Systems. Allerdings in verschiedenen Ländern wird es nicht de, sehen, diese Zahl, diese Ziffer anders aus. ja Wie auch immer. Besonders in der arabischen, aber nicht nur. Die vier Grundrechnungen plus, minus, mal oder formal mal benutzt man auch das x. In Algebra doch nicht, weil das kann auch mit, also das Kreuz hier, aber das kann man in Algebra mit x verwechseln. Daher benutzt man oder das, die, das Doppelpunkt für die Division. Ja. Und darüber das Symbol, ich wollte noch, noch sagen, in arabischen Welt werden andere Symbole für die Ziffer benutzt. Andere, andererseits ist das System in Westeuropa von den Araben übernommen, muss man sagen. Und die Symbole ja, die haben wir dann geändert. hat ja, Das sind auch nicht so ganz genau. Das dekadische System gab es schon in Griechenland auch nicht so genau wie die Araber das benutzen, die haben kein Null gehabt, die Griechen, ja. wie auch immer. Also jetzt hier bei der Gleichheit, die Ungleichheit wird so dargestellt, Und ungefähr so oder so, es gibt einen Unterschied jetzt zwischen diesen beiden Symbolen, das ist jetzt nicht so wichtig, es hat mit Asymptoten zu tun. Die Mod die das mehrfache Addieren der gleichen Zahl darstellt, sollte schon klar sein gibt es die Darstellung der Potenzzahlen a hoch n, die ist eine Konvention für die mehrfache Multiplikation der gleichen Zahl mit sich selbst ist. Dann gibt es auch Vergleichssymbole, wie, das bedeutet, was links steht, ist kleiner als was das rechts steht, hier, das bedeutet, was links steht, ist größer als was rechts steht, Und das kleiner oder gleich, größer oder gleich. Okay? Eine Konvention ist auch die Darstellung der in dieser Form der Funktion bedeutet hier nicht f mal Klammer auf ja Das bedeutet f von x, eine Funktion von x. Ja? Und das wird in der y-Achse dargestellt. Äh, x ist dann die unabhängige Variable und die x oder mit y halt dargestellt. In der Mengenlehre gibt es Symbole, so, für die Schnittmenge so für die Vereinigung das für die Differenz das hier für das und das für das katholische Produkt haben wir in einem anderen Video gesehen in der Logik gibt es die symbol logisches oder das für logisches entweder oder das und das so logisches daraus folgt wenn dann also das hier in der linke Richtung das in der rechten Richtung also das ist das normale sozusagen und das ist das logische genau dann, wenn, also die Äquivalenz. Und das ist die Nation. Auch in einer anderen Wieder gesehen. Weitere Symbole jetzt, die wir bisher nicht gesehen haben. Das ist jetzt hier in der Logik. Das bedeutet, dass ein Objekt, Element eine Menge sein soll. Die Gegen-Aussage ist kein Element. So, dieses Symbol da. Das hier bedeutet für jedes oder für alle. Das hier bedeutet, es gibt zumindest eins. Die Gegenseite, äh, Aussage Aussage so, es gibt nicht, oder es gibt keine. Das hier, so, wenn es keine Division bedeutet, also in der Logik bedeutet das so das. Und das hier bedeutet gilt, also der Aussage gilt. Ja. Und wie kann man jetzt hier die Mengenlehre und die Aussagenlogik verknüpfen? Schnitt B. Ja. Das bedeutet, da sind die zu beiden Mengen gehören. Bitte vorheriges Video, also entsprechendes Video schauen, wenn das nicht verständlich ist. Was liest man jetzt hier? Das bedeutet alle X, alle f, die sowohl zur Menge A gehören als auch zur Menge B gehören. Das kann man so ab oder hier die Schnittmenge der Mengen A und B sind die Objekte X, für denen es gilt, dass sie sowohl Elemente der Menge A als auch Elemente der Menge B sind. Und dadurch haben wir also das Symbol für lehre mit Symbolen von der Aussagelogik dargestellt. Das für oder, das ist halt die Vereinigungsmenge und das bedeutet, dass sind alle Objekte, die entweder und nein, nicht entweder, einfach mit oder. Es kann zumindest zu einer der beiden Mengen gehören. Ja? Das jetzt hier ist die Differenz. Gehören die Objekte zu A, aber nicht zu B. Hm? Das hier ist eine Tellmenge. Äh, alle äh, Objekte, die äh, sowohl zu A und auch zu B zu Die Menge ist genau dann der Menge, Menge B, ja? wenn für jedes Element der Menge A auch gilt, dass ein Element der Menge B ist. Nein, das ist umgekehrt. Moment, ich korrigiere das gleich. Nein, das stimmt doch. Also die Menge A ist genau dann ein Teil der Menge B, wenn jedes Element auch ein Element äh, von B ist. Und das kartesische Produkt ist komplizierter. Da sind alle mh, Paaren, geordnete Objekte, bei denen das erste Objekt zum A gehört und das zweite Objekt zur Menge B gehört. Und das war die Darstellung in den Menge-Operationen mit Hilfe der Aussagenlogik. Danke sehr.